Also ich bin die Lucia Mara Schukan und ich bin Zeremoniengestalterin, moderne Priesterin, sage ich auch gern. Viele Menschen sind auf der Suche nach, nach Alternativen, nach Möglichkeiten aus dem verrückten Hamsterrad, in wir drinnen leben in der heutigen Zeit und Welt, ähm, andere Antworten zu finden andere Zugänge zu finden, zu sich selber zu finden. Und ein Ritual kann, kann helfen, sich wieder zu erinnern, dass wir alle zyklische Wesen sind, dass wir Naturwesen sind, dass wir Teil sind von ganzen großen Kosmos. Also ich lade ein zu einer Meditation. Ein Moment, wo du nochmal einfach ganz ganze Idee kannst einsinken deine Augen schließen kannst. Schliessen. Eine Mondzeremonie oder ein Mondritual macht man, um sich verbinden mit dem Mond, verbinden, mit den Zyklen. Und man kann jede von den verschiedenen Phasen feiern. Der Vollmond und der Neumond das sind die bekanntesten. Und jeder von ihnen hat eine andere Bedeutung im Innen und im Aussen. Der Vollmond ist anders, Leben und die Fülle und viel Energie und der Neumond ist anders, Sterben, der Tod und Neuanfang. Also meistens bei einer Mondzeremonie mit Klang schaffen, mit Musik, Lieder singen, Tönen. Die Mondkraft ist sehr eine sehr weibliche Kraft, also sie aktiviert eigentlich die weiblichen Anteile in mir. Die weiblichen Anteile die sind nicht rational, sie intuitiv und nonverbal. Also alle Ausdrucksformen, die nonverbal ausgedrückt werden können, die fördern meine Beziehung zu meinem Wasser und zu meiner Beziehung mit dem Mond. Das heißt Klang und Gesang das fördern eigentlich so die intuitiven Fähigkeiten. Und meistens hat es Wasser. Also meistens habe ich eine Wasserschale dabei. Dort gibt es ein Ritual, das wir uns bedanken beim Wasser. Und wenn ich mich bedanke, beim Wasser, dann fördere ich meine Beziehung zu diesem Element. Fördern. Und das Wasser hat, wie gesagt, eine grosse äh, Bedeutung oder ähm, einen starken Zusammenhang mit dem Mond. Wir machen jetzt eine Wasserzeremonie. Wir verbinden uns mit dem Wasser. Das ist Wasser, das die letzten zwei Nächte draußen am Mondlicht war, mit meinen Kristallen. Und die Kristall, die das Mondlicht absorbieren und dem Wasser abgeben, das heisst, das Wasser ist gefüllt mit Mondenergie. Mit dem Wasser, das sich alle damit bedankt haben, noch mehr zu waschen zum Beispiel, oder mein Gegenüber zu waschen. Dann kann das helfen, etwas loszulegen, mich zu reinigen, meine Gedanken zu reinigen. Ich schaue meistens, dass beide Elemente präsent sind, also das Feuer und das Wasser. Weil die beiden Elemente wichtig sind, auch in der Verbindung Ich darf mit dieser Gabe, mit dieser Opfergabe als Feuer, darf auch etwas dem Feuer übergeben, um zu verbrennen, etwas, das mir nicht mehr länger dienlich ist. Also das Feuer zu machen, das bringt eigentlich die Beziehung zum, zum Element Feuer, zum, auch zum männlichen Element, zum, zu der Sonne. Äh, ein Feuer in der Mitte hilft, den Fokus zu halten vom Ritual. und ist etwas, das sich einfach alle Leute mit verbinden können, weil wir schon seit Jahrhunderten immer ums Feuer gehockt sind. Und alles, was gesagt wurde, ist erhört werden. Alle Gebet. Ich wünsche zum höchsten Wohl vom großen Ganzen.